Auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht. Wie Blackrock und Co. immer mehr die Welt beherrschen. Unter diesem Titel fand vom 16. bis 17. September 2022 in Potsdam die Blackrock-Konferenz statt. Durch die Referenten wurde dargestellt, wie dieser im Verborgenen agierende Vermögensverwalter mit ganz wenig Personal weltweit die Wirtschaft, aber auch die Politik beherrscht. Während Blackrock dafür sorgt, dass seine Kapitalgeber immer reicher werden, wird die Mehrheit der Menschen dadurch immer mehr in die Armut getrieben. Zu den Mitorganisatoren dieser Veranstaltung gehörte der Buchautor und Referent Dr. Werner Rügemer, der Kla.TV ein Interview gab. Zunächst mal, eine Form der Herrschaftsausübung besteht darin, möglichst unbekannt zu bleiben. Der Blackrock ist ein Politikgestalter. Also Blackrock ja. bekommt ja diese... Bisher ungefähr, schätzt man, 10 Billionen Dollar an Kapital ähm, von ein paar hunderttausend superreichen Menschen. Da gibt es also eine Arbeitsgruppe und die beobachtet jetzt, was machen BlackRock und Co. eigentlich so genau. Und das beobachten die jetzt seit 15 Jahren. Bei uns heute zu Gast ist Herr Dr. Werner Rügemauer. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Herr Dr. Rügemer, Sie haben als Publizist das Buch Blackrock Co. enteignen geschrieben. Sie sind auch interventionistischer Philosoph. Ja, interventionistischer Philosoph, was ist das eigentlich? Können Sie da kurz was sagen dazu? Äh, nö, ja, <lacht> also... Um es vereinfacht zu sagen, ich habe meine sogenannte Doktorarbeit an einer deutschen Universität zu dem Thema geschrieben, philosophische Anthropologie und Epochenkrise. Das okay, hört okay. sich natürlich jetzt etwas ungewöhnlich an für den Normalbürger. Aber das besagt, und an dieser Fragestellung bin ich eben dran, wie verhält sich und wie versteht sich der Mensch in einer epochalen Krise? Und in der sind wir ja, also wir, sage ich mal, die Menschheit mit einem gewissen Zentrum in Europa, äh, etwa seit dem 19. Jahrhundert, wo es darum geht, äh, äh, setzt sich dieser Kapitalismus, der damals ja auch noch kolonial geprägt war, setzt sich der durch als weitere äh, Formation, wie wir unsere Gesellschaft gestalten oder wie sie gestaltet wird. Oder setzt sich eine menschheitliche, menschenrechtliche äh, Organisation der Gesellschaft und der Menschheit durch? Ah ja, Dankeschön. Ja, wir kennen uns ja bereits von der BlackRock-Konferenz in Potsdam im September diesen Jahres. Und Sie gehörten ja auch zu den Organisatoren dieser Veranstaltung, die den Titel trug, auf den Spuren einer unbekannten Welt macht, wie Blackrock und Co. immer mehr die Welt beherrschen. Ja, und da sind wir eigentlich beim Thema Blackrock. Wer ist Blackrock? Was, wie, wie beherrschen die Ihrer Meinung nach die Welt? Ja, also <lacht> zunächst mal, eine Form der Herrschaftsausübung besteht darin, möglichst unbekannt zu bleiben. Ne? Und äh, okay. viele Menschen in Deutschland, die haben schon mal den Namen Blackrock gehört, vor allem als äh, deren kurzzeitiger Lobbyist in Deutschland Friedrich Merz, als der CDU-Vorsitzende werden wollte. Da wurde dann plötzlich ein bisschen äh, über Blackrock öffentlich äh, ja, ne, geredet, geschrieben. Mhm. Und äh, als äh, das dann für... BlackRock, wie auch für Merz, schon dieses bisschen Gerede, ein bisschen zu viel wurde. Na, da hat der Kapitalorganisator BlackRock in New York, äh, der hat seinen Sitz in New York, äh, gesagt, also Mensch, Friedrich Merz, über uns wird zu viel geredet, du trittst jetzt zurück. Na, und dann ist er zurückgetreten, damit da nicht mehr so viel drüber geredet wird. Na, also das heißt, die Unbekanntheit, der heute wichtigen Aktionäre, Eigentümer, der wichtigsten Unternehmen, also wie zum Beispiel in Deutschland aller 40 DAX-Konzerne, also Siemens und Deutsche Bank und Commerzbank und Adidas und so weiter. Und zum Beispiel auch der großen Digitalkonzerne, ja Amazon und Google und Facebook und Apple und Microsoft und so weiter und aller großen Rüstungskonzerne und so weiter. Ne, da sind überall BlackRock zusammen mit einigen Ähnlichen, die ein bisschen kleiner sind, ne, sind das die führenden Aktionäre. Ne, wir kennen, was weiß ich, bei Apple, da kennen wir irgendwie die Chefs oder von, von Amazon, da kennen wir den Gründer Jeff Bezos. Aber die führenden Aktionäre, ne, die kennen wir, die werden sozusagen medial überhaupt nicht genannt. Und das sind eben BlackRock und Co. BlackRock und ja. Co sind sozusagen alle, also die wichtigen dieser neuen Kapitalsammelstellen, Kapitalorganisatoren, Aktionäre, Unternehmensbankeigentümer, die haben ihren Sitz in den USA und sind aber inzwischen sozusagen in der ganzen westlichen Welt, in den wichtigen äh, westlichen Staaten, in Deutschland, in Frankreich, in äh, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Großbritannien, Mexiko, Indien und so weiter, sind Sie als führende Aktionäre präsent, aber eben ne, wenig bekannt. Und da freuen die sich, dass Sie so wichtig sind und Ihnen alles gehört, vereinfacht gesagt, und dass Sie aber ja weitgehend unbekannt geblieben sind. Ah ja, gut, das ist schon mal, hat man schon mal ein bisschen die Sicht drauf, sehr schön. Ähm, sie schreiben in, dem, in ihrem Buch, das haben mich vorher noch gar nicht gezeigt, äh, schreiben sie, dass BlackRock und Co. ziemlich egal ist, wer äh, die US-Supermacht. In der politischen Öffentlichkeit repräsentiert. Das Prinzip America First gilt immer. Sehe ich es richtig, dass es damit aber jetzt nicht unbedingt das amerikanische Volk gemeint ist? Mit ja, gleich. ja, richtig. Also äh, äh, BlackRock, ne? also äh, die äh, bespenden äh, beide großen Regierungsparteien in den USA also die Republikaner und äh, die Demokraten ne? und dann, äh, das heißt also, wenn der eine regiert, dann wird der andere auch bespendet, der ist dann in Reserve, wenn der beim nächsten Mal äh, gewählt wird und die Regierung stellt ne? und von daher ist es äh, BlackRock und äh, ne? von BlackRock ist, wenn überhaupt, dann noch der oberste Chef, der Vorstandschef, äh, ein bisschen bekannt, der heißt Lorenz Fink, ne, und vom Lorenz ja. Fink sind dann eben solche Sprüche bekannt. Ne, also ja, äh, Obama war sehr gut für Amerika und als dann Donald Trump gewann, äh, gewählt wurde, hat äh, der Blackrock-Chef Lorenz Fink gesagt, ja, Trump ist auch sehr gut für Amerika, weil der die Steuern für die Unternehmen runtergesetzt hat. Ne, und äh, also ne, insofern ist es diesen großen Kapitalorganisatoren, äh, äh, denen ist es ziemlich egal, wer in der Regierung ist. Äh, gibt vielleicht einen kleinen Unterschied. Ne, BlackRock ist ja jetzt mit drei hochrangigen Managern in der amerikanischen Regierung unter Joe Biden direkt vertreten. Und äh, das hat bei Obama angefangen. Das wurde bei äh, Trump unterbrochen. War jetzt kein großer Unterschied, aber äh, ja, doch ein, sozusagen so ein atmosphärisch doch auch schon wieder wichtiger Unterschied. Also, also kann man sogar sagen, dass äh, Blackrock nicht nur äh, von der Politik profitiert, sondern eigentlich sogar äh, diese aktiv mitgestaltet. Ja, ja. Der Blackrock ist äh, ein äh, Politikgestalter. Und äh, da ähm, muss man sagen wir mal, Politik etwas weiter fassen. Also Politik ist jetzt nicht nur das, was eine Regierung macht, sondern Politik ist ja auch, ne, was die großen Unternehmen machen, welche Arbeitsplätze sie äh, bereitstellen, was da bezahlt wird, welche... Einkommen entstehen, welche Renten entstehen da auch in Millionenzahlen? Äh, und ähm, zum Beispiel BlackRock ist der äh, führende Aktionär in der amerikanischen Fracking-Industrie. Ja. Und äh, diese Führer der Fracking-Industrie, die haben jetzt nicht vorher die Regierung gefragt, dürfen wir das? Ja? Dürfen wir jetzt noch mehr Fracking-Gas und Fracking-Öl fördern, ne? sondern die haben das einfach gemacht. und äh, als dann ähm, viele Umweltinitiativen, äh, hunderte in den USA, das nachgewiesen haben, dass da die Umwelt geschädigt wird und so weiter, das Grundwasser vergiftet wird. Ne, dann hat die Regierung, auch zum Beispiel die von Obama, gesagt, ja gut, okay, da müssen wir ein bisschen was regeln. Ne, und dann hat die Obama-Regierung äh, äh, also das Safe Water Act äh, geändert, also das Gesetz für die, Trink, äh, für die sichere Trinkwasserzubereitung und hat gesagt, na gut, ein bisschen mehr äh, schädliche äh, Stoffe dürfen dann schon ins Wasser reinkommen. Ja, Das heißt also, es ist oft so, diese großen Aktionäre, wie zum Beispiel in der Fracking-Industrie, der Autoindustrie und so weiter ist es ähnlich, die machen erstmal und wenn ein bisschen was auffällt, was schädlich ist und so weiter, dann entsteht Öffentlichkeit und dann reagiert eine Regierung. Und dann macht BlackRock natürlich Lobbyismus und sagt, ja, ist nicht so schlimm. Und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendein Kompromiss heraus. Ja, das heißt also, die großen Eigentümer der wichtigen Unternehmen und Banken, die machen erstmal, die entwickeln Praktiken, die entwickeln Finanzprodukte oder so. Und äh, ja, und wenn das sozusagen zu viel wird oder auffällt oder schädlich ist, sich erweist und Proteste entstehen, ne, dann wird das auch ein politisches Thema und dann kommt die Regierung. Ja, ähm, Sie haben ja vorhin auch äh, Herrn Friedrich Merz erwähnt, der hier in Deutschland, oder dann sind ja auch Politiker wie äh, Rishi Sunak in Großbritannien. Äh, könnte es also sein, dass hier das, nicht, das Ganze sich nicht nur in den USA abspielt, sondern eigentlich auch genauso hier in Europa oder vielleicht sogar weltweit? Oder wie, wie sehen Sie das? Äh, ja, also ähm, äh, Black Rock und Co. Also von dieser Art äh, Blackrock und so gibt es ja, sagen wir mal, mindestens etwa 100 äh, solche... Kapitalorganisatoren, die in tausende, die gleichzeitig in Tausenden von, unter, von wichtigen Unternehmen die führenden Aktionäre sind. Von, also von Blackrock und Co gibt es ein paar hundert. Und dann gibt es ja noch so etwas kleinere, die ein anderes Geschäftsmodell haben. Das sind die Hedgefonds, ja. Von denen hat man schon mal gehört, die sind aber viel kleiner. Und dann gibt es die Private Equity Fonds, die sogenannten Heuschrecken. Sie haben auch wieder ein anderes Geschäftsmodell, von denen gibt es auch ein paar tausend. Ja, und das ist ja in den USA entstanden. In den 1990er Jahren, da haben ja die großen Banken an der Wall Street in New York, also im damaligen so sagen, Finanzzentrum der westlichen Welt, das sind ja neue Finanzpraktiken entstanden. Man nennt das Deregulierung. Ja, da wurden also alte äh, Gesetze, Regulierungen, die die Banken etwas eingeschränkt haben, ne, was man mal eingeführt hatte neben, nach der großen Weltwirtschaftskrise äh, 1920er, 30er Jahre. Das wurde dann in den USA 1990er Jahre allmählich aufgelöst. Und da haben sich dann diese aggressiveren Kapitalorganisatoren wie Blackhawk und äh, so weiter. Ne? Und, und äh, ich nenne mal noch ein paar andere Namen, Vanguard, State Street, Fidelity, Wellington, Tiro Price oder KKR, Blackstone. Ne? Also Das sind alles Namen, die heute in der Finanzwelt, in der Wirtschaft äh, führend sind die in den USA entstanden sind und dann so schrittweise dann auch sogar da über den Atlantik gekommen sind mhm. und äh, Blackrock und Co sind ähm, mit der Finanzkrise 2007 2008 da haben die dann angefangen auch eben deutsche Unternehmen aufzukaufen, auch in Frankreich aufzukaufen. In, in England war die sowieso schon länger, ne? also diese enge die Verbindung England-USA, die ist ja traditionell. Ja. Vielleicht nochmal kurz auf, auf vorhin zu, äh, zurückzukommen, wenn, wenn also so ein BlackRock oder wenn es eigentlich egal ist, äh, welches politische Lager zurzeit. Äh, in der Regierung ist und es stellt sich einfach die Frage, wem ist eigentlich BlackRock Rechenschaft schuldig? Wenn's, wenn es nicht die Politik ist, gibt es da eine Instanz drüber noch? Äh, nein, nicht eine Instanz drüber, sondern BlackRock. Und das kann man ja auch auf deren Website äh ganz einfach lesen, so stellen die sich ja da Wir sind rechenschaftspflichtig unseren Kunden, unseren Kapitalgebern. ja, ja. Also BlackRock ja. bekommt ja diese äh, bisher ungefähr, schätzt man, 10 Billionen Dollar an Kapital ähm, von ein paar hunderttausend superreichen Menschen. Also Blackhawk selbst hat ja ganz wenig äh, Personal. Ne? Die haben weltweit äh, 16.000 Beschäftigte. Die haben keine Bankschalter. Ja, Da können Sie nicht hingehen und sagen, ich möchte bei Ihnen ein Konto eröffnen oder so. Ne? Und ähm, die haben Kunden, ne? wenn ähm, mal jemand auf einem seiner Konten 30 Millionen da liegen hat, wo er jetzt nicht weiß, was mache ich damit? Ne, dann kann man also bei BlackRock in München, da gibt es ein Büro in Deutschland, ähm, ne, kann man anrufen und sagen, können Sie die 30 Millionen für mich mit möglichst ungefähr 8 bis 12 Prozent Gewinn im Jahr, können Sie das nehmen und vermehren? Und dann äh, sagt äh, der BlackRock Vertreter in München, ja, schieben Sie mal rüber. Ne? Und ähm, diesen Kapitalgebern, diesen Multimillionären, Multimilliardären, denen gegenüber ist BlackRock sozusagen rechenschaftspflichtig, auskunftspflichtig, verhaltenspflichtig. Ja, denen ja. muss ja, ja. der möglichst hohe Gewinn jährlich überwiesen werden. Ne? Das, das sind ihre Verpflichtungen. Wir sind unseren Kunden verpflichtet. Das ist sozusagen die oberste Instanz. BlackRock und Co. können ja viel höhere Gewinne rausholen als sozusagen traditionelle Vermögensverwalter, als eine Sparkasse oder als eine deutsche Bank oder so. Und zwar auch deswegen, weil sie ja rechtlich, gesetzlich durch die westlichen Regierungen nicht als Banken bezeichnet und geregelt werden, sondern mhm. sie haben einen Sonderstatus, weil sie ja nicht so ganz wie Banken sind. Sie sind ja auch sagen wir mal neu entstanden durch die Deregulierung der 1990er Jahre. Und deswegen haben die G7-Staaten gesagt, ja, da haben wir es mit einem neuen Phänomen zu tun. Wissen wir noch nicht genau, wie wir das regeln sollen. Nach der Finanzkrise haben wir die Banken neu reguliert, aber BlackRock und Co., die machen das ja irgendwie anders. Und ja, was sind die jetzt eigentlich? Wie sollen wir die regulieren? Und dann haben die G7-Staaten beschlossen, gut, wir bezeichnen die als Schattenbanken, Shadowbanks, und wir stellen sie unter Beobachtung. Na, und dann haben die eine Kommission gegründet, die ist bei der... Zentralbank der Zentralbanken in der Schweiz. Das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist die Zentralbank der Zentralbanken. Da gibt es also eine Arbeitsgruppe und die beobachtet jetzt, was machen BlackRock und Co. eigentlich so genau. Und das beobachten die jetzt seit 15 Jahren und haben den Auftrag, wenn wir das lange genug beobachtet haben und genau wissen, was BlackRock und Co. machen, dann fangen wir an, die zu regulieren. Aber ne, sie haben noch nicht genügend beobachtet und deswegen sind die <lacht> Schatten, diese BlackRock und Co. weiter als offizielle Schattenbanken ne, und haben deswegen größere Freiheiten und können deswegen ja. auch höhere Gewinne rausholen als die traditionellen Banken und Vermögensverwalter. Also, also es ist auch hier wiederum so, dass, dass eigentlich äh, BlackRock die Politik gestaltet und, äh, und dadurch davon profitiert. Ja, ja, die haben sich diese Freiheiten genommen, diese neuen ja. Finanzpraktiken zu entwickeln, international, und haben erstmal nicht die Regierung gefragt, äh, dürfen hm. wir das, sondern die haben das einfach <lacht> gemacht. Und ja, und, und dann haben die Regierungen gemerkt, aha, aha, aha, da ist ein Problem. Und dann beobachten wir das mal. Aber der Lobbyismus ja, ja. von becker und Bo hat offensichtlich dazu geführt, dass die eigentlich angestrebte Regulierung noch nicht durchgeführt worden ist. Ja, interessant. Ja. Ja. ja. Äh, ich habe vor... Kurzem kam mir ja dieser Flyer hier äh, in die Hand. Von, von einer Demo ist der, äh, die unter dem Motto ist, wir haben Krisenprofite satt. Äh, auf dem Flyer steht auch weiterhin Investmentfonds verdienen an, den, an der Spekulation mit steigenden Nahrungsmittelpreisen. Vielleicht jetzt einfach zum, äh, zum Schluss noch. Durch die aktuellen Krisen geht es ja vielen, vielen Menschen spürbar schlechter. Sie müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Krisenprofiteure, die Firmen und Organisationen, die gerade in den Krisen eben massiv Gewinne einstreichen, einfahren. Äh, vielleicht können Sie uns hier einfach nochmal sagen, vielleicht zum Beispiel am Beispiel von der Ukraine-Krise, äh, wie, das, wie das so funktioniert mit diesen Krisenprofiteuren. Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ne? Aber äh, äh, unsere Leitmedien, die stellen das ja nicht so dar, so dass die meisten Leute das nicht wissen. Also ne, ganz einfach Blackrock und Co. Also mit den nächsten fünf, sechs, sieben großen Kapitalorganisatoren, sie sind ja auch die wichtigsten, die führenden Aktionäre aller großen Rüstungskonzerne. Also der Top. Rüstungskonzert Top 10 in den USA: Lockheed, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman und so weiter. Und äh, auch zum Beispiel, als der Ukraine-Krieg äh, ähm, jetzt begonnen hat, da hat BlackRock seine Anteile am größten Rüstungshersteller in Deutschland an Rheinmetall erhöht, ne, weil, sie, weil BlackRock gesehen hat, aha. Die Bundesregierung hat ein 100 Milliarden Aufrüstungsprojekt für die Bundeswehr beschlossen. Also wird auch Rheinmetall jetzt mehr Aufträge bekommen, mehr Gewinne machen. Also hat BlackRock gesagt, unseren Anteil an Rheinmetall, den erhöhen wir jetzt. Ja und entsprechend macht, macht Blackrock das auch etwa beim größten Rüstungskonzern in Italien der heißt Leonardo ne? und äh, das macht auch Blackrock im größten Rüstungskonzern in England BAE Systems heißt er und äh, ja ne? also die, die die Aufrüstung die ohnehin in den USA schon also in verstärktem Maße seit der Obama-Regierung läuft. Ja, Obama hatte ja verlangt, wir müssen mehr gegen China aufrüsten. Er hat auch von den europäischen NATO-Mitgliedern verlangt, ihr müsst eure Verteidigungsbudgets aufrüsten. Äh, und, ne, und da ist immer, ne, und, und bei Obama war ja BlackRock auch mit in der amerikanischen Regierung. Ne, also das, das sind ganz einfache Zusammenhänge. Und äh, der andere äh, Krisenfaktor zurzeit, der also auch die Inflation, die Energievertreuerung, die Energiespekulation beflügelt, ist ja die Umstellung von russischem Gas auf amerikanisches Flüssiggas. Ne? Und BlackRock und Co. sind die führenden Aktionäre in der amerikanischen Fracking-Industrie. Ja, das heißt also, die paar Verluste die, die die BlackRock und Co. jetzt in Deutschland beim Absinken von Wirtschaft und so weiter, wo die Kauf nehmen müssen, da sagen sie, okay, der kleine Standort Deutschland ist uns äh, nicht ganz wurscht, aber wenn wir durch das wrecking gas und durch die Rüstung durch amerikanische Unternehmen mehr verdienen als das, was wir in Deutschland verlieren, dann soll uns das Recht sein. Hm. Also die ganzen... Äh, armen Leute hier in der Ukraine die hier drunter leiden würden einfach mal so in Kauf genommen das ist ja wenn es Geld bringt ne? ja ja also die amerikanische mal, Praxis seit der Entstehung ist ja möglichst viele stellvertreter Kriege führen zu lassen mhm. ne, man lässt erstmal andere ihre Kriege ausfechten und da guckt man von außen zu oder unterstützt die eine Partei mit, mit Rüstung oder die andere und lässt die erstmal kämpfen. Und wenn die sozusagen ähm, am Boden liegen, dann kommen wir mit unserem Wiederaufbauprogramm. Ja. Ne? Weil, ne, das, das gehört ja dazu, BlackRock ist ja offiziell seit zwei Monaten der Berater der ukrainischen Regierung mhm. für, das, für den Wiederaufbau. Nach dem Krieg. <lacht> Ja, ja. ja, das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache. Klar TV hat ja 2022 auch eine weltweite Aktion gestartet, nämlich unter dem Motto Krisenprofitverbot. Und hier wird sämtliches Geld zurückgefordert, das durch Ausnutzung von Krisen verdient wurde. Und Herr, Dok und Herr Dr. Rüben, es ist wirklich auch schön, dass wir hier wirklich ja, einfach mit Ihnen jemanden gefunden haben, der hier genau das Gleiche eigentlich erreichen möchte, dass diese, diese ganzen, dass diese Profite einfach wieder dorthin kommen, wo sie herkamen, nämlich zu uns Bürgern und, und dass hier einfach das Ganze erstattet wird. Da sage ich jetzt einfach vielen Dank für dieses Interview und Ihnen weiterhin alles Gute in Ihrer Arbeit und allem, was Sie, was sie hier tun. Vielen Dank. Und alles, alles Gute wünsche ich Ihnen natürlich auch. Offensichtlich sind ja unsere Zielrichtungen ganz ähnlich und ich hoffe, ja. dass ich da ne, mit Ihnen in der gleichen Richtung was tun kann. Ja, genau. Wunderbar. So ist es wichtig, dass wir einfach hier gemeinsam da dran sind. Dankeschön.